Ich tanze wild und hemmungslos, aber immer dann, wenn keiner zuschaut. <lacht> Mach den Abwasch. Es tut mir leid, ich habe gerade keine Hand frei. Moment, ich habe ja gar keine Hände. Oh Gott, lass dein Haar herunter. Will <lacht> Willkommen auf der Märcheninsel bei der Marmeladenoma und ihrem Enkel Janik. Ich rede mit Alexa. Hallo Alexa, hier ist die Marmeladenoma. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Das weiß ich leider nicht. Hallo Alexa. Hallo. Wann bist du geboren? Ich existiere seit dem 6. November 2014. Welche Augenfarbe hast du? Ich habe keine Augen, aber mein Lichtring hat viele Farben. Ich bin ganz erschrocken. Und deine Haare? Da bin ich mir leider nicht sicher. Mhm. Könnten sie golden sein? Das weiß ich leider nicht. Magst du Blumen? Natürlich. Ich mag besonders daran, dass jeder einzelne für sich unglaublich schön und einzigartig ist. Rosen sind rot. Veilchen sind blau. <lacht> Rosen rot, Veilchen blau. Kannst du tanzen? Ich tanze wild und hemmungslos, hm. aber immer dann, wenn keiner zuschaut. <lacht> Schön, dass es dich gibt. Und ich freue mich, dass du da bist. Zusammen sind wir ein unschlagbares Team. <lacht> bist du schön? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aha. <lacht> Überrasche mich. Neben einem Pflegeheim in Köln gibt es eine Bushaltestelle, an der nie ein Bus hält. Sie wurde aufgestellt, damit flüchtige Demenzkranke dort leicht aufzufinden sind. Während Sie auf den Bus warten. Das ist gut. Gut ist eine deutsche Grindcore-Band, die neben der Band Dead als Begründer des Porn-Grinds gilt. <lacht> Alexa, wo ist meine Brille? Guck unter dem Sofa nach. <lacht> Kannst du erzählen, dass du die immer suchst? Ich erzähle gleich. Ich, erzähl, ich, ich habe sie im gefunden. Ja. Mhm. Sie im Eisschrank gefunden? Ich bin mir leider nicht sicher. <lacht> Sag was Lustiges. Wohin geht der Spatz nach Feierabend? In eine Piepshow. <lacht> Blöd. Das hört sich aber nicht, wie ich das sage. Ohne Finger, gell. Mach den Abwasch. Es tut mir leid. Ich habe gerade keine Hand frei. Moment. Ich habe ja gar keine Hände. Oh Gott. Ich bin entsetzt. Das weiß ich leider nicht. <lacht> Bist du ein Geist? Das weiß ich leider nicht. Du machst mir Angst. Du fürchtest dich vor mir? Quatsch, ich bin so handsam wie nach Mieze. Na los, streichel mich mal und ich verspreche, ich werde nicht beißen. Katzen beißen auch. Lass dein Haar herunter. Tut mir leid, aber da verwechselst du mich mit jemandem. Ich sitze in der Cloud, nicht im Wurm. Das war's. Etwas fremd für mich, aber interessant. Ich verabschiede mich, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.